In diesem Video wollen wir uns ein bisschen mit ein paar Begrifflichkeiten im Software-Testing auseinandersetzen. Der Grund ist einfach der, da gibt es einfach ein paar Begrifflichkeiten, die sollte man kennen, die sollte man schon mal gehört haben, um eben auch bestimmte Inhalte sauber voneinander trennen zu können. Und diese Begriffe schauen wir uns an und wir fangen an mit einem kleinen Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine kleine App programmiert, mit der man alle möglichen Rechenoperationen durchführen kann. Sprich, Sie haben einen kleinen Taschenrechner programmiert. Bei diesem Taschenrechner kann man eben die Zahlen eingeben, die man zusammenrechnen möchte und natürlich auch die Rechenoperation und dann wird einem direkt das Ergebnis angezeigt. So, und jetzt sehen wir hier, dass da eben eine Eingabe erfolgt ist. Es wurde 1 plus 2 eingegeben, aber komischerweise kommt da jetzt 4 raus. Das ist natürlich klar, dass das das falsche Ergebnis ist. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, woran liegt denn das eigentlich? Was könnte denn die Ursache sein? Wenn man jetzt in den Quellcode guckt, an die entsprechende Stelle, dann könnte der Quellcode hier so aussehen. Wir haben also eigentlich die Additionsoperation. Die hat zwei Parameter, einmal den ersten, einmal den zweiten. Und die sollen dann hinterher zusammengerechnet werden. Und das Ergebnis wird zurückgegeben. Und wenn man sich diesen Quellcode jetzt etwas genauer ansieht, dann sieht man an dieser Stelle, dass da einfach ein kleiner Fehler drin ist. Da ist also an einer Stelle, wo eigentlich A stehen sollte, steht jetzt B. Die Frage ist jetzt, wo kommt das eigentlich her? Also wir haben jetzt schon mal praktisch die Ursache für diese falsche Anzeige gefunden, aber wo kommt das Ganze her? Nun, programmiert wird heutzutage meistens noch von Menschen, in dem Fall sind es dann eben die Programmieris, die irgendeinen Fehler gemacht haben und die Frage ist, was könnte das für ein Fehler sein? Nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten, zum einen kann es sein, dass die Programmieris einfach im Kopf irgendeinen falschen Gedanken hatten, also vielleicht haben sie entweder nicht verstanden, wie man tatsächlich Plus rechnen muss, wie das also prinzipiell funktioniert, Vielleicht war aber auch die Anforderung nicht sauber spezifiziert und sie wussten dementsprechend was Falsches. Ja, können also vielleicht gar nichts dafür. Unabhängig davon, sie haben auf jeden Fall, aus welchem Grund auch immer, einen falschen Gedanken gehabt. Und dieser Gedanke könnte zu dem Fehler geführt haben. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. So wie das hier jetzt an dieser Stelle aussieht, würde man eher vermuten, dass es gar nicht unbedingt ein gedanklicher Fehler war den das Programmiere hier gemacht hat, sondern es war tatsächlich ein Flüchtigkeitsfehler. Also vielleicht beim Tippen irgendwie einfach falsch gedrückt oder so. Sowas kann ja auch mal passieren. Wahrscheinlich kommt es also daher. So, jetzt haben wir also an dieser Stelle drei unterschiedliche Dinge, die in irgendeiner Form dann zu diesem ungewünschten Ergebnis führen. Und die haben tatsächlich unterschiedliche Begriffe. Das erste ist nämlich der sogenannte Error. Das ist das, was das Programmierer, also der Programmierer oder die Programmiererin, falsch gemacht hat und was letztendlich zu einem Problem im Quellcode führt. Das Problem im Quellcode bezeichnet man dann als Fault und dieses Problem verursacht dann natürlich ein Fehlverhalten der Software nach außen hin und dieses Fehlverhalten wird dann als Failure bezeichnet. Und wir gucken uns jetzt in den folgenden Folien diese drei Begrifflichkeiten nochmal etwas genauer an. Beginnen wir mit dem Error. Der Error ist also eine Fehlhandlung einer Person. Und eine solche Fehlhandlung kann, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das kann ein ganz simpler Tippfehler sein. Es können Verständnis- und Spezifikationsfehler sein. Das müssen also auch nicht unbedingt Verständnis- und Spezifikationsfehler des Programmieris sein, sondern es könnten auch von schon vorher in den Schritten, die passiert sind, entsprechende Fehler hier aufgetreten sein, zum Beispiel eben bei den Analystis. Und es könnten auch Kommunikationsfehler sein, die zum Beispiel von den Auftraggebies kommen. Ursachen für solche Fehlhandlungen können aber auch noch ganz andere Dinge sein. Deswegen habe ich hier jetzt wieder mit einem Punkt, Punkt, Punkt gearbeitet, um das klarzumachen. Denn es können alle möglichen Dinge auftreten. In einem anderen Video gehe ich zum Beispiel darauf ein, was auch typische Fehlhandlungen von Personen an sich sein können, wo die vielleicht herkommen. Denn auch die Programmieris sind nur Menschen, die machen nun mal Fehler und auch da kann es alles Mögliche sein. Vielleicht sind sie auch gedanklich gerade ganz woanders. Vielleicht übernehmen sie auch einen Quellcode von einer anderen Person und müssen sich da erst durchfinden und müssen das erst alles verstehen, sollen aber trotzdem eine Erweiterung reinprogrammieren. All das kann letztendlich ursächlich für eine Fehlhandlung sein. Eine solche Fehlhandlung ist auf jeden Fall die Ursache für den tatsächlichen Fehler, den man dann hinterher im Quellcode hat, der ja, wie wir es auf der Folie vorher schon gesehen haben, als Fault bezeichnet wird. Und ein Fault an dieser Stelle ist also der Fehlerzustand im Programmcode. Und das ist auch das, was man häufig unter dem Begriff Defekt oder Bug versteht. Das ist also das, was dann tatsächlich im Quellcode fälschlicherweise getan wird. Das kann also zum Beispiel eine falsche Berechnung sein, ein falscher Aufruf, eine falsche Anwendung der Programmiersprache. Vielleicht sind es auch viel komplexere Dinge. Zum Beispiel gibt es ja manchmal Situationen, wenn den Quellcode davon ausgehen muss, dass er parallel aufgerufen wird, also mehrfach parallel durchlaufen wird. Auch hier gibt es vielleicht Dinge, die Berücksichtigung finden müssen. Also programmieren ist manchmal eine sehr komplexe Aufgabe und da gibt es eben auch viele Stellen, wo etwas falsch programmiert sein kann. Ursache sind dann sicherlich auch wieder Verständnisprobleme oder vielleicht Konzentrationsprobleme oder was auch immer. Also das sind tatsächlich die Errors, die die Programmierings machen. Aber sie führen eben zu Faults im Quellcode, die dann letztendlich andere Auswirkungen haben. Nämlich die Auswirkungen, dass sie zu sogenannten Failern fühlen. Also zu einem Fehlverhalten letztendlich des Programms. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Also ein Failure ist eine sogenannte Fehlerwirkung bei Programmausführung. Das heißt, das, was im Quellcode da ist, wirkt so, dass es einen Fehler bei der Ausführung verursacht. Und ein solcher Fehler kann eben sowas sein wie ein falsches Ergebnis, was ausgerechnet wird, dass man vielleicht einen Datenverlust hat, dass man gar einen Programmabsturz herbeiführt. All das könnte letztendlich die Auswirkung eines Bugs sein. Das haben wir sicherlich auch alle irgendwo schon mal erlebt. Ein ganz wichtiger Punkt bei Failures ist, Jedoch, dass man nicht einfach so von einem Failure sprechen kann, nur weil man der Meinung ist, das Programm verhält sich jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern von einem Failure darf man nur sprechen, wenn das Programm sich tatsächlich nicht so verhält, wie es ursprünglich mal spezifiziert wurde. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss also schon spezifizieren, wie sich das Programm verhalten soll. Wenn wir jetzt mal das Beispiel mit dem Taschenrechner nehmen, da muss ich schon spezifizieren, dieses Programm, also dieser kleine Taschenrechner, soll die Grundrechenarten durchführen können, und zwar so, wie die Grundrechenarten spezifiziert sind. Wenn ich das nicht sage, wenn ich einfach nur sage, das ist ein Programm, wo man Zahlen und irgendwelche Zeichen eingeben kann und hinterher sollen andere Zahlen dargestellt werden, was also eine ganz andere Spezifikation wäre, dann wäre es ja vollkommen in Ordnung, wenn da 1 plus 1 gleich 4 wäre. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel spezifiziere, das Ganze findet jetzt hier in einem anderen Zahlensystem statt oder in, einer, in einem anderen Zahlenraum, All das wäre ja letztendlich möglich. Die Mathematiker mögen hier kreativ sein. Ja. Und dennoch ist es da wichtig, dass man eben einfach sauber spezifiziert, was soll bei welchen Eingabewerten hinterher das Ergebnis sein. Wenn ich das nicht spezifiziere, kann ich auch nicht einfach sagen, dass eine Abweichung von dieser nicht vorhandenen Spezifikation automatisch ein Fehler ist. Deswegen ist es halt auch durchaus möglich, dann bei allem, was nicht spezifiziert ist, einfach mal zu sagen, it's not a bug, it's a feature. Wobei man hier sagen muss, diese typische Aussage, die man häufiger hört, ist ja eigentlich schon fehlerhaft an sich. Denn ein Bug ist ja, haben wir festgestellt, das, was im Quellcode eigentlich nicht richtig ist. Ja? Sondern eigentlich müsste es richtig heißen, it's not a failure, it's a feature. Das heißt, das ist kein Fehlverhalten, sondern das soll so. Ja? In dem Fall kann man aber immer gleich fragen, wo ist das denn spezifiziert. Gut, dann sind wir jetzt mal so die Dinge durchgegangen, was also so... Failure, Fault und Error sind. Es gibt auch noch ein paar weitere Begrifflichkeiten im Software Testing, die man kennen sollte. Schauen wir da mal rein. Es gibt nämlich den Begriff der Fehlerfortpflanzung. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man berücksichtigen muss, wenn es darum geht, Software zu entwickeln. Üblicherweise haben wir bei der Softwareentwicklung ja so unterschiedliche Bereiche, die zum Großteil nacheinander, aber auch irgendwo iterativ abgearbeitet werden. Da gibt es ganz unterschiedliche Kategorisierungen für diese Tätigkeiten, die da durchgeführt werden. Ich habe mich jetzt mal hier für eine entschieden, die weithin eigentlich so als solche akzeptiert wird. Und wenn man sich jetzt alle diese Ebenen mal anguckt, dann kann es natürlich passieren, dass auf all diesen Ebenen irgendwo Fehler passieren. Das also irgendwo die entsprechenden verantwortlichen Personen Fehler machen, die also dementsprechend zu irgendwelchen Faults im Quellcode führen können. Nehmen wir mal den Bereich Anforderungen. Bei Anforderungen ist es so, wenn die Anforderungen erhoben werden, habe ich sicherlich einen großen Teil an Anforderungen, den ich auch richtig erhebe. Aber vielleicht habe ich auch einen kleineren Teil von Anforderungen, den ich falsch erhebe, wo ich also tatsächlich falsche Anforderungen spezifiziere. Gut, das ist dann jetzt halt so. Da könnte man dann hoffen, dass man diese Probleme einfach später aufdeckt. Aber wenn man jetzt mal einen Schritt weiter geht und sagt, okay, auf Basis der spezifizierten Anforderungen mache ich jetzt zum Beispiel eine Analyse und spezifiziere also schon mal die konkreteren Herangehensweisen bei der Umsetzung. Dann mache ich vielleicht auch nur zu einem gewissen Teil eine korrekte Spezifikation und zu einem gewissen Teil mache ich wieder eine falsche Spezifikation. Das heißt, ich mache hier an dieser Stelle Fehler, aber es ist tatsächlich auch noch so, dass die Fehler, die ich in dem vorherigen Schritt gemacht habe, die kommen ja praktisch noch hinzu. Ja, das heißt, ich habe nicht nur auf dieser Ebene neue Fehler, die hinzukommen, sondern ich habe auch noch die, die aus der vorherigen Ebene mit übernommen wurden. Und das Gleiche gilt jetzt wiederum für die nächste Ebene. Das heißt, wenn wir dann jetzt eben noch detaillierter entwerfen, wie die Software intern aussehen muss, dann machen wir auch wieder vieles richtig. Aber es wird auch einige Dinge geben, die wir nicht ganz richtig machen. Und wir übernehmen automatisch alle Fehler, die vorher bereits passiert sind. Und so geht das dann auch noch weiter in die Implementierung. Das heißt, auch da haben wir einen Teil korrekte Implementierung, einen Teil Programmierfehler und einen Teil, den wir aus der vorherigen Arbeit übernehmen. Und dann kommen wir irgendwann hoffentlich mal zu dem Thema, wo wir das Ganze auch testen. Und da wird es dann halt so sein, dass wir bei der korrekten Implementierung natürlich feststellen, dass diese korrekt ist. Das heißt, wir haben irgendwo keine Failures, die von dieser Implementierung verursacht werden. Wir werden sicherlich auch einen Teil haben, den wir entsprechend korrigieren. Das heißt, wir werden sicherlich ein paar Programmierfehler finden, die direkt aus der Programmierung herauskommen, die wir dann korrigieren können. Und wir werden sicherlich auch ein paar Fehler aus den vorherigen Schritten finden, die wir dann entsprechend korrigieren können. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Fehler, die wir einfach so übernehmen, wie sie halt waren. Weil wir sagen, okay, wir wissen, dass das noch ein Problem ist, aber das ist jetzt kein großer Blocker, deswegen lassen wir das erstmal so drin. Und es wird wahrscheinlich zum Ende immer noch entsprechende Falls geben, die tatsächlich enthalten sind, von denen wir aber nicht wissen, dass sie enthalten sind, weil wir vielleicht nicht alles abtesten konnten, was wir hätten testen müssen, um diese dann letztendlich auch in irgendeiner Form durchschlagen lassen zu können. Was man hier jetzt noch dazu sagen muss, es ist tatsächlich nicht so, dass das, so wie man es jetzt hier vielleicht vermuten könnte, immer nur passiert, wenn man so prinzipiell in einer Art Wasserfallmodell arbeitet. Auch bei agilen Methoden kann genau das passieren, denn wenn irgendeine Person irgendetwas macht und macht dabei etwas falsch und irgendeine andere Person oder gerade die gleiche Person setzt auf diesen Dingen auf, dann werden halt zusätzliche Fehler entstehen, aber die Fehler, die vorher entstanden sind, werden vielleicht nicht korrigiert. Außer es fällt einem vielleicht mal auf oder man hat explizite Sicherheitsmaßnahmen, die dann eben versuchen, eben hier die Qualität zu sichern. Auch dann kann es sein, dass man Probleme schon mal findet, aber prinzipiell kann das, was hier auf der Grafik dargestellt ist, immer wieder in jedem Projekt passieren. Aber jetzt habe ich auch so ein bisschen davon gesprochen, ja, testen und dadurch finden wir irgendwie die Dinge. Was ist das denn jetzt eigentlich? Also was ist denn jetzt eigentlich testen? Wofür machen wir testen? Und was ist eigentlich auch dieses ominöse Debugging? Und das schauen wir uns jetzt auch mal an, wie da der Unterschied ist. Beim Testen geht es darum, dass wir Failures aufdecken, also wir versuchen herauszufinden, wo verhält sich denn das entsprechende Programm nicht so, wie es spezifiziert ist. Aber dafür ist es eben notwendig, dass wir auch das erwartete Verhalten irgendwo spezifiziert haben. Ansonsten wüssten wir ja nicht, worauf wir testen sollen. Wenn wir dann mit Testen einen Failure gefunden haben, dann ist ja so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt die Ursache für den Failure? Also was ist der dazugehörige Fault? Und um diesen Fault letztendlich aufzudecken, dafür machen wir diese Aktivität, die sich da Debuggen nennt. Das heißt, mit Debuggen versuchen wir jetzt herauszukriegen, wo ist denn eigentlich dieser Fault? Und jetzt sehen wir hier, eigentlich heißt es ja Fault oder eben Defect. Aber der Begriff debuggen orientiert sich ganz stark jetzt eben an dem dritten Synonym, nämlich an Bugs. Das heißt, wir versuchen nach diesen Bugs im Quellcode zu suchen, was also prinzipiell in Ordnung ist. Daran orientiert sich also der Begriff. Wir suchen also nach den Bugs, die die entsprechenden Failure verursachen. Dabei fokussieren wir uns tatsächlich auf die Failure, die wir beim Testen gefunden haben. Damit haben wir diese Begrifflichkeiten schon mal sauber voneinander getrennt. Es ist allerdings auch so, dass es manchmal sehr schwer ist, alle möglichen Failures zu finden. Denn nicht immer ist es so, dass tatsächlich ein Bug, Defect oder Fault, wie man es auch immer bezeichnen möchte, tatsächlich durchschlägt und zu irgendwelchen Failures führt. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Einer davon ist das sogenannte Defect Masking und das schauen wir uns jetzt hier nochmal genauer an. Beim Defect Masking geht es darum, dass ein Fault, Defekt oder Bug, einen anderen überdeckt. Das heißt, dass der von einem bestimmten Fault verursachte Failure nicht auftritt, weil bereits ein anderer Failure auftritt, der durch einen anderen Fault zum Beispiel verursacht wurde. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Eine fehlerhafte Bedingung, Fault A, führt zu falschem Programmdurchlauf, sodass bestimmter Quellcode, in dem sich dann Fault B befindet, gar nicht mehr ausgeführt wird. Das heißt, ein Fault überdeckt den anderen, aber da gibt es noch eine ganz andere fiese und gemeine Situation: Es ist nämlich so, dass zwei Falls sich sogar gegenseitig aufheben können. Vielleicht auch nur in bestimmten Situationen, aber das kann passieren. Nehmen wir mal so ein typisches Beispiel: Wenn man in einem über ein Array iteriert, dann muss man ja mit den Indizes immer ganz genau alles richtig machen, dass man eben in dem Array auch keinen Überlauf hat, also nicht irgendwo aufs Array zugreift, wo das Array eigentlich gar nicht mehr ist, ja, oder nicht zu weit vorne anfängt. Und hier kann es durchaus sein, dass ich bei der Berechnung des Indexes zwei Falls praktisch im Quellcode habe, also die zwei äh, Fehler sind, die aber letztendlich dazu führen, dass hinterher dann doch wieder so ein richtiger Index bei rauskommt, in vielleicht 99% aller Fälle. Aber dann gibt es noch dieses letzte Prozent aller Fälle, wo diese beiden Falls sich dann doch vielleicht nicht gegenseitig auscanceln, so sagt man dann auf Englisch. Dann kann es an der Stelle eben sein, dass der entsprechende Failure dann doch verursacht wird und dann hat man letztendlich ein Problem. Aber solche Dinge sind natürlich viel schwerer zu finden, weil man nämlich gar keinen Test schreiben kann oder nur wenige Tests schreiben kann, die solche Falls dann überhaupt zu einem Failure führen lassen. Ja. Gut, damit sind wir mit diesem Video auch bei der Übung angekommen. In der Übung würde ich Sie jetzt tatsächlich mal bitten zu versuchen, dieses Konzept Defect Masking mal an einem eigenen Beispiel zu erläutern. Zum einen sollten Sie dann sagen, was sind denn eigentlich die Defects, die dann in Ihrem Beispiel vorliegen? Zu welchen Failures würden Sie jeweils individuell führen? Und warum wird nur einer der Failures sichtbar, der andere Failure wird nicht sichtbar? Und dann versuchen Sie nochmal zu raten, für Ihr gegebenes Beispiel, naja, was könnten denn jetzt die entsprechenden Errors sein, die die Ursache sind? Also was haben denn vielleicht die Programmieris an irgendeiner Stelle falsch gemacht? Warum haben sie es falsch gemacht, sodass es zu diesen Problemen gekommen ist? Vielleicht haben sie ja auch selber ein Beispiel aus ihrer eigenen Praxis, was sie hier vorführen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihre Vorschläge, freue mich auf die Übung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss!